Ein Rogi wird in der Nacht nicht schlafen, ein Bogi wird in der Nacht nicht schlafen, ein Yogi wird in der Nacht auch nicht schlafen, weil auch für ihn die Nacht sehr förderlich ist. Was das Licht mit dir macht, ist, dass es alles deutlich macht. Angenommen, die Lichter gingen aus. Es herrscht ein gewisses Gefühl der fehlenden Grenzen in der Nacht. Also für Yoga, für Sexualität, für Freundschaft, für das Zusammensein, für das Studium, für die Konzentration, für all diese Dinge scheint die Nacht förderlicher zu sein. Meine Frage an Sie lautet, ich habe das Gefühl, dass ich nachts effizienter arbeite, als ich das am Tag tue. Oh, wow. Es ist nicht so, dass ich meine biologische Uhr oder so verändert habe und tagsüber schlafe. Aber ich fühle mich einfach produktiver, nicht nur während des Studiums, sondern auch sonst. Ich fühle mich in der Nacht lebendiger. Also warum ist das so? Danke sehr. Vielleicht bist du im falschen Land. <lacht> es gibt drei Arten von Menschen, die nachts nicht schlafen. Ein Rogi wird nachts nicht schlafen. Ein Rogi bedeutet eine kranke Person, weil sie nachts nicht schlafen kann. Ein Bogi wird nachts nicht schlafen. Ein Vergnügungssuchender wird nachts nicht schlafen, weil die Nacht für ihn, für seine Art von Aktivität förderlich ist. Ein Yogi wird ebenfalls in der Nacht nicht schlafen, weil auch für ihn die Nacht sehr förderlich ist. Welcher davon bist du? Du kannst dich entscheiden, ich will darüber nichts sagen. Warum die Nacht? Schau, Licht. Wir schätzen Licht, weil unser Sehapparat auf eine bestimmte Art und Weise gebaut ist. Was das Licht mit dir macht, ist, dass es alles deutlich macht. Sie nun, weil sie angeleuchtet ist, kann ich diese Person sehen, diese Person sehen, diese Person, diese Person. Angenommen, das Licht ginge aus und es würde dunkel, dann sehe ich nur eine Masse von Menschen. Ich sehe diese Person nicht, diese Person nicht, diese Person nicht. Es gibt also ein gewisses Gefühl fehlender Grenzen in der Nacht. Also für Yoga, für Sexualität, für Freundschaft, für das Zusammensein, für Konzentration, für all diese Dinge erscheint uns die Nacht förderlicher, weil der Unterschied zwischen dem, was du bist, und dem, was das andere ist, in der Nacht abnimmt. Einfach, weil unser Sehapparat so funktioniert. Wo es kein Licht gibt, verschmilzt alles in unserer Erfahrung. Also ein Yogi, ein Bogi und ein Rogi, alle drei nutzen die Nacht. Du kannst auch Gebrauch davon machen. Es gibt kein Problem, es sei denn, du schläfst im Klassenzimmer. Wenn du nicht im Klassenzimmer schläfst, ist das in Ordnung. Daran ist nichts auszusetzen. Aber du wirst sehen, versuch das und schau. Kann ich was erzählen? Ich war so geschaffen. Wenn ich morgens schlafe Normalerweise begann meine Schule um 8.30 Uhr morgens. Ab 6.45 Uhr begannen meine Mutter und meine Schwestern, mich zu wecken. Es ist eine Reihe von Anstrengungen. Viele Dinge, die mich dazu bringen sollten, mich im Bett aufzusetzen. Sie kommen und verdrehen meinen Arm und tun dieses und jenes. Meine Mutter wird es sanft tun, meine Schwestern werden das tun. Dann ziehen sie mich raus und meine Mutter wird Zahnpasta auf die Zahnbürste geben und sie mir geben, ich stecke sie in meinen Mund und puh. Sie holt meine Kleider und sagt, geh duschen, die Zeit ist um, die Zeit ist um. Ich gehe ins Badezimmer und schlafe ein. Wenn mich niemand weckt, bis ein, zwei Uhr Nachmittag schlafe ich, einfach wie ein Stein, wache nicht auf, drehe mich nicht um, einfach tot. Aber ich habe im Alter von zwölf Jahren angefangen, Yoga zu praktizieren. In etwa, vielleicht acht bis neun Monaten danach, egal wo ich bin, auch bis zum heutigen Tag, wo ich bin, in welcher Zeitzone ich bin, ich bin jeden Tag in einer anderen Zeitzone, aber um 3.35 Uhr, 3.40 Uhr werde ich einfach wach. Da zu diesem Zeitpunkt in der Natur einige Veränderungen stattfinden, wacht mein Körper einfach auf. Wenn ich will, kann ich aufstehen und tun, was ich will, wenn nicht, kann ich noch weiter schlafen. Aber er wird immer wach. Du musst also eine gewisse Sensibilität in das System bringen. Schau, du bist ein Produkt dieses Planeten. Ja oder nein? Was auch immer für einen Unsinn Einzelne über sich selbst denken mögen, wir sind alle nur ein Pop-up von diesem Planeten. Du hast diese Pop-ups auf dem Computerbildschirm gesehen? Pop, pop, Pop, Ja? Du bist einfach nur ein Pop-up. Du wirst weg sein. Du kannst nicht glauben, dass du weg sein wirst. Ha, ich? Ich werde weg sein? Ja, all diese sehr klugen Menschen, unzählige Menschen, die vor uns auf diesem Planeten gelebt haben, du und ich, wo zum Teufel sind sie, hm? Nicht ein Zeichen. Alles wurde zum Mutterboden, ist es nicht so? Waren sie keine Pop-Ups? Bist du nicht ein Pop-Up? Pop, Pop. Du glaubst vielleicht, dass du ein tolles Leben hast und dies und jenes. Was die Erde betrifft, so recycelt sie nur ihren eigenen Boden. Sie wirft dich einfach hoch und holt dich zurück, wirft dich hoch und holt dich zurück. In diesem kleinen Pop-up ist das Wichtige und Wichtigste, dass du eine Empfindlichkeit in dir schaffst, eine so große Empfindlichkeit, dass jede Dimension des Lebens in deine Erfahrung kommt. Bevor du tot umfällst, ist es da nicht wichtig, dass du dieses Leben in diesem größtmöglichen Maße erlebst? Ja oder nein? Erfahrung bedeutet, dass Menschen denken, wir müssen jeden Tag feiern. Nein, nein, die gleiche verdammte Sache, wie viele Male wirst du das noch tun? Es gibt noch weitaus mehr für das menschliche Leben zu entdecken. Du musst für das Leben sensibel werden. Wenn ich sensibel sage, weil das Wort sensibel falsch verwendet wird, in dem Sinne, wenn die Leute sagen, oh, sie ist sehr sensibel, sollen wir verstehen, dass sie für so gut wie alles verletzt sein wird. Ja? Nein, sensibel für das Leben sein und egosensibel zu sein, sind zwei verschiedene Dinge. Sensibel für das Leben zu sein bedeutet, dass du, wenn du diesen Saal betrittst, alles erlebst, das hier ist. Dir entgeht nichts. Wenn du nach draußen gehst, nichts entgeht dir. Jede Dimension des Lebens sollte in deine Erfahrung kommen. Es war einmal. Shankaran Pillai kaufte einen Arbeits- er kaufte einen Arbeitsesel und der Mann, der den Esel verkaufte, sagte, sieh, dies ist ein sehr empfindlicher Esel. Du darfst diesen Esel nicht schlagen, du darfst keine bösen Worte benutzen und du darfst diesen Esel nicht misshandeln. Shankaran Pillai sagte, das ist großartig. Ich bin es leid, jeden Tag Esel zu schlagen und zu misshandeln. Ich muss schlimme Worte benutzen, um einen Esel in Bewegung zu setzen. Ich möchte einen feinfühligen Esel. Und er zahlte einen kleinen Extrabonus für die Feinfühligkeit des Esels und nahm ihn mit nach Hause. Er ließ ihn im Stall und morgen früh muss er zur Arbeit gehen. Er ging hin und sagte zum Esel, bitte lass uns gehen. Keine Antwort. Er sagte, bitte, lass uns gehen. Nichts. Er fiel auf die Knie und betete. Nichts. Man darf ihn nicht misshandeln, man darf ihn nicht schlagen. Nicht wissend, was er noch tun könnte, ging er zurück zu dem Mann, der ihm den Esel verkaufte. Schau, ich fragte, ich bat, ich betete, er reagiert nicht. Was soll ich tun? Der Mann sagte, ist das so? Lass mich mal schauen. Und er kam. Er ergriff so einen großen Stock. Ein Schlag auf den Kopf. Dann warf er den Stock weg und sagte, komm. Der Esel folgte. Shankaran Pillai wurde wütend, du Idiot, du sagtest, es sei ein sensibler Esel. Und so wie du dieses Tier geschlagen hast, habe ich noch nie in meinem Leben ein Tier geschlagen. Er sagte, nein, nein, nein, er ist sehr sensibel, aber zuerst musst du seine Aufmerksamkeit bekommen. Sensibilisierung zu entwickeln bedeutet also, wenn du einfach die Augen schließt, musst du wissen, in welcher Mondphase wir uns gerade befinden. Weil sich all das in deinem Körper abspielt. Jeden Tag spielt es sich in deinem System ab. Siehst du, ob es Vollmond oder Neumond ist, der gesamte Ozean steigt an. Es gibt Gezeiten, nicht wahr? Du warst schon mal am Meer, oder nicht? Es gibt Gezeiten. Das ganze Meer versucht zu steigen. 72% deines Körpers besteht aus Wasser. Glaubst du, dass nichts ansteigt? Das tut es. Für jede Position der Sonne, des Mondes und viele andere Dinge, die mit dem Planeten geschehen, sie passieren dir. Du musst für das Leben sensibel werden. Dann wirst du wissen, wie du mit jedem Aspekt deines Lebens umzugehen hast. Werde nicht egosensibel. Werde nicht gesellschaftssensibel. Wenn du sensibel für das Leben wirst, was mit diesem Leben geschieht, wenn du diese Sache immer weißt wirst du sehen, dass du dein GPS eingeschaltet hast. Das ist wirklich kein Problem, du wirst dich nie verirren. Es spielt keine Rolle, wie er was sagt, in was für Situationen du gebracht wirst. Du bist niemals verloren, weil du sensibel für das Leben bist. Das ist alles, was dieses Leben braucht, dass dieses sensibel für das Leben werden muss. Momentan haben wir eine psychologische Konstruktion entwickelt, die nichts mit dem Leben zu tun hat. Es hat was mit der sozialen Szenerie zu tun. Hat nichts mit dem Leben zu tun.